Ich Schweiß weg, denn ich erhebe mich. Habe Blut in meiner Hand, doch bin ich wählerisch. Und wenn mein Herz schlägt, dann trifft die Bombe ein. Ich höre Leute rennen, ich höre Freunde schreien. Denk an mich und ich weiß, ja, mir fehlt der Mut. Ich geb dir Deckung, Freund, ein letzter Atemzug. Und wenn ich renne, ja, dann schließ ich meine Augen. Jede Bombe, die einschlägt, kann mit Träume wieder rauben. Ist der Kick vorbei, so dass ich nicht ziehen muss. Nur noch Geräusche, die mir fieben wie ein Tinnitus. Merk ein harter Schlag und jemand, der mich zieht. Kann ich sagen, wer das ist, weil mein Verstaub nichts mehr Ich werde müde und beschlafen in Sofengarde. Lass mich nicht beeindrucken, denk an schöne Tage. Doch auf einmal kommen Sinne wie im Windebeck. Ich bin nicht fertig hier. Das war nicht mein Zweck. Ich bin dein dabei singen und ja, die Panik lief. Und jede Bombe, die einschlägt, ist ein Weg zum Sieg. Setz meinen Helm auf, nimm Befehle an, klopf die Waffe leer von Sand, damit ich gehen kann. Es scheint die Sonne, aber blitzt als der Gewitter hier. Granaten Fliegen explodieren wieder hinter mir. Ich seh Soldaten reglos ohne jede Geste. Der Mut bleibt erhalten, doch der Körper verwächte. Wann ist der Krieg vorbei, so dass ich nicht leiden muss? Bewegt mich weiter und ich höre wieder Feindbeschuss. Alles brennt, doch ich nehme meine Ziele wahr. Heute nicht verstecken weil ich nicht mehr diese Schiene fahr. Und ich lade meine Waffe, mach mich schussbereit. Muss mich konzentrieren, jetzt seht Genauigkeit. Entweder sie oder ich bin weg und ich kämpf uns über Leben mit allen Mitteln für guten Zweck Nehme ja. deine Angst um den Wagen